Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty 4 Modern Warfare. Äh, letztes Mal haben wir direkt unsere Schleichmission begonnen und jetzt müssen wir gucken, wo die Patrouille hingelegt wurde und schleichen weiter. Ja, <lacht> offensichtlich. Ja, ist gut. Ja, ich bin ja schon da. Helikopter. Hubschrauber. Es ist eine Versammlung hier draußen. Auf mein Zeichen rücken wir ab. Bleibt in Jazz. Der hätte uns sehen müssen. Eigentlich. Glaube ich. Okay, ich lasse mich kurz töten, weil ich mag die Schleichversion der Mission viel lieber als das hier. Vor allem, weil ich mich gegen die Hunde nicht wehren kann. Moment. Ich bin dran, ich probiere schneller zu laufen, okay? Ich muss kurz warten. Ah nee, das geht gut. Oh, ist das mühsam. Hoffe zwar, ich muss hier unten warten. Ja, wir bleiben bei der USP. Der Kleinen. Okay. Okay. Geh hoch. Ich habe keine Ahnung, wohin rennt. Ich renne dem irgendwie ganz komisch nach. Bin ja da. Okay, wir und die Sniper wieder raus. Ich habe das Gefühl, wir können sehr gut auf Distanz jetzt spielen. Ich sehe ihn, mach deinen Kopf weg. Nicht schlecht, ne? Ah, nachgeladen habe ich schon. Dankeschön, jetzt geht er rein. Gesichert. Extrem. Kurz aus dem Fenster gen äh, geguckt, die Sonne genieß äh, genossen. Genießen wollte ich eigentlich sagen. Ähm. Und das nennt man sichern. Jazz. Im Intro des Spiels hat man ja ein bisschen was von Tschernobyl drin. Ich frage mich, ob wir jetzt gerade dieses Gebiet hier mitmachen. Ah, da hinten. Sicher? Ah ja, die haben dem seine Familie gekillt. Scheiße. Oh, sieht das cool aus. Aber trotzdem. Ich hoffe, ich muss nicht. Oh, die traurige Musik vor allem. Ich glaube wirklich, wir sind. Ich habe mich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Halt die Fresse. Sorry. In der Tat. Der Typ kann sich nicht mal gegen den Hund wehren. Das kriege ja ich hin. Aber wie hat er dann auf mich reagiert und auf ihn nicht? Verstehe ich nicht. Der greift mich aber nicht an, oder? Gut. Okay. Sieht gut aus. Nehmen wir. Oh, voll cool. Der Schatten stimmt. Also die Spiegelung stimmt sogar hier drin. Die haben wirklich einfach eine Spiegelung pro Raum und das ist schon recht cool, simpel, aber effektiv genug, um es darzustellen, eigentlich. Ich, ich habe ehrlich gesagt am Anfang vergessen, was da gestanden hat, wo wir sind, aber ich glaube wirklich, wir sind in Tschernobyl. Und das ist schon heftig. Okay. Das ist da runter, ne? Jawohl. Ja. Boah, das ist jetzt so ein... Also ich finde jetzt gerade, das Spiel hat richtig geile Missionen drin. Erstens mal das, was wir im Helikopter saßen und selber die Schwarz-Weiß-Kamera hatten. Das war die zweite oder dritte Mission. Und jetzt auch hier, das macht extrem Spaß. Also, Spaß. Ja, es ist verdammt cool gemacht. So meine ich. Ja, wir sind Chernobyl. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Oh Gott. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einbereiten. Natürlich, ganz klar, finde ich auch. mir gar nicht haben wir drauf irgendwie trifft ach so guck mal wenn ich schieße dann fliegt er tatsächlich in den bogen das wollte ich eigentlich wissen sind die kugel sicher da drin jawohl okay Entschuldigung, ich wollte es nur kurz ausprobieren ich weiß es war jetzt nicht wirklich legitim kriege ich eine Windrichtung oder so 896,7 meter Was die Coriolis-Kraft ist, weiß ich auch nicht. Ah, der Wind schlägt um. Okay. Oh, das wird so ein richtiger Try and Error. Ah, okay. Das sieht mich jetzt nicht. Wie sieht es Wind aus? Nein! Das war knapp. Das war jetzt wirklich knapp schon. Ha! Wir haben getroffen. Okay. Ja, ich hab's gecheckt. Ich guck mal kurz, was die Coriolis-Kraft ist, während wir warten. Weil das nämlich jetzt wundern. Also wirklich, ich brauche nicht meinen Podcast, ich brauche die Coriolis-Kraft. Okay. Wind, Erde, oh mein Gott. Ah, die Trägheitskraft der verrotierenden Körper, alles klar. Ruhig. Und die Fahne im Auge In und sind Fuck, viel zu stark. Ja, das war eine richtig schöne S-Kurve, ne? Gut. Außer also eigentlich der Drehmoment der Kugel, die die Flugbahn beeinträchtigt. Okay, es kann sein, dass wir hier jetzt ein paar Mal hocken. Kann sein, dass ich jetzt einen Schneider. Mal gucken. Gut. Äh, Wo ist der Tisch? Da ist der Tisch. Und da liegt ein Meter neben dran und redet mit Funk mit mir, weißt du? Ich hau jetzt da einfach mal drauf. Ah, der hätte ihn fast getroffen. Fuck you, hau ab mit deinem Helikopter. So, der ist getroffen. Das Problem ist, ich kann schon mehr Zeit aufwenden, um zu warten, aber dann pflichtet er irgendwann und näher kommt er ja nicht. Ja, ich hab's nur im Kopf.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 Luftfeuchtigkeit habe ich keine Ahnung, wie das beeinflusst, ehrlich gesagt. Und ich muss, je nach Flaggenstärke, muss ich halt nach links, rechts auskorrigieren. Das habe ich schon gecheckt. Jetzt zum Beispiel eher so. Also so. Seht ihr? Ich habe zwei getötet, aber der Typ ist weg. Oh, ist das mühsam. Ja, ich hab's gecheckt langsam. Es ist ja wirklich mega schwer. Es tut mir leid. Eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich mega schwer. Komm raus. Ja, ja, ich bin dran. Sobald der Wind in diese Richtung umschlägt, hole ich mir. Okay. Also es ist besser, wenn ich auf einen ruhigen Wind warte, wahrscheinlich, ne? <lacht> das jedes Mal. Okay, also möglichst windstill, damit ich möglichst wenig auskorrigieren muss. Das ist eine gute Idee. Wo ist der verdammte Table? Da. Jetzt einfach mal BAM und dann habe ich die Mission geschafft. Okay. Ja, ich auch. Viel zu stark. Wenn ich das Level neu starte, wie weit muss ich zurück? Ich, ich traue mich nicht. Wobei hat geladen, eigentlich müsste das ein neues Level sein. Oh. Lieber nicht riskieren. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung die dreht. Die Coriolis-Kraft bringt mir aus also dem Feuchten. Weil je nach Drehrichtung, die die Kugel hat, muss sie eine andere Richtung schwingen eigentlich. Und das kann ich so nicht bestimmen. Wobei, wahrscheinlich gibt's da irgendwie so eine alle Kugeln drehen so normalerweise, oder so. Yes! Fuck you! Das war jetzt ein richtiger Blindschuss. Ah, 4. Ah, ich kann da ja gar nichts machen. Der macht das von alleine. Wo? Da. Boah, 700 Meter fast. 20 Minuten habe ich Zeit. Das kriege ich hoffentlich hin. Oh, ich muss jetzt hier 1 auf 2... 20 Minuten überleben, oder was? Ne, ne, ich renne da jetzt mal durch. Äh. Falsches Apartment? Das einzige Apartment, das ich betreten kann. Also ich komme hier auf den Da, also ja. Ist schon sauber, habe ich geguckt. Ja, mach auf, danke schön. wow, wow, wow, wow, lass mich weg. Töter. Ich will sie nicht töten, aber... Oh, die nerven langsam. Also, da. Der wird gleich tot sein, wahrscheinlich. Oh nein. also ob ich dem was machen. Doch, ich kann ihm was machen. Ja, und so ganz cool Actionheld mäßig. Dü -düm. Dü -düm. Jo, hätte ich jetzt auch gesagt. Wo bist du? Ah, unter Medi. Nein. Ach du Scheiße. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Hier, mach du Deckung. Von mir aus. So, nehmen wir eine richtige Waffe mit. Und nehmen wir Mac Miller mit. Ich kann nicht zurückwerfen. Ja, ich kann nicht zurückwerfen. Nein, warte mal. Komm mit. Ich kann nicht mehr rennen übrigens. Ich lege jetzt einfach mal hier ab. Von Westen. Da. Schon erledigt. Ah, cool. Das sind genau die, die gekommen sind. Nein, das sind andere. So, wir machen mal so und alle, die kommen, werden abgeknallt. Ach so, da nicht. Dann rennen die halt davon. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so schlecht dran. Ein Helikopter. Da oben ist ein Helikopter gerade unterwegs. Ich habe den doch gerade gesehen noch. Gut, wir gehen. Okay. Ja, ich habe zu spät reagiert. Dankeschön. Äh, ja, wo ist denn der? Da ist er. Ey, der macht das ganz gut. Ja, darfst du damit mitkommen. Schon dran. Da gehe ich mal hinten raus. Nö, wir gehen, die, die, die, die, wir gehen da hoch. Keine Ahnung. Da ist er ja, den habe ich gesucht. Sorry, aber da habe ich jetzt echt keine Lust mehr drauf. mir bist du bereit? Oh, Entschuldigung. Raum erledigt. Raum erledigt. What? Alles klar, der hat einfach keinen Ton mehr gehabt. Ja, sieht gut aus. Gut. Gut, da Hund hat einfach keinen Ton mehr drauf. Äh, müssen wir jetzt da hinten raus? Ich denke mal. Und ich setze dich mal hier ab. Sieht gut aus, wir gehen weiter. Sorry, aber das ist schon recht heftig gemacht. Ich hoffe jetzt mal, die Hunde merken nicht, dass ich da bin. Na, ja, die kommen hier nicht raus. So. Wir haben keine Zeit mehr. Also das sieht wirklich cool aus. Sorry. In Setz mich dem ab, wo ich als kann. So. Äh, ich wollte noch ein kurzes Bild holen, damit ich das hier ja für das Thumbnail benutzen kann. Ja, heil nicht rum. Kann ich hier noch Riesenrad fahren lassen? Ein bisschen weiter im Norden. Äh. Geh da rein. Auf dem Kompass finden wir die beste Position. Nein, finden wir nicht. Oh Mann. Ich wollte ihn fahren lassen. Da. Wo es gelb leuchtet. Sucht wir also, eine gute also, wir legen hier mal eine Claymore. Da eine. Und da noch eine. Oh, und da ganz wichtig. So. Und so. Und hier noch eine, damit es ihr nicht erwartet. Äh... Da eine und da ist noch ein guter Eingang. So, gleich mal. Ich komme zu dir. Oh, sieben Kilometer. Ernsthaft? Okay, da flieht recht schnell. Das ist gut. Äh, ich würde sagen, wir überleben vielleicht zwei Minuten. Dann sind wir fertig. Okay, die Hunde übernehmen das voll gut. Zum Glück habe ich die nicht getötet. Auch. meine claimer sind gut platziert so wie es aussieht jazz ach du lebst noch du sau okay das ist gar nicht mehr so einfach merke ich gerade da sind doch noch recht viele feinde unterwegs oh das ist eine gute Idee ich zähle einfach die Autos an Die liefern die? Jawohl, die liefern. Die kann man nicht töten, die liefern nur. Okay, ich habe keine Muni mehr. Digga. Hast du mir was? Okay, dann nicht. Oh, voll doof. Der trifft mich, glaube ich, recht gut. Das war der, ne? Fuck you. Und der gleich nochmal. Top. Okay, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Jetzt muss ich ein bisschen mehr auf die Zufallstreffer hoffen. Autsch, der tut weh. Da, Helikopter. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Ah, cool, die helfen uns. Ah, oh, voll cool. Danke, Leute. Oh, ich bin schon viel zu lange dran für die Folge. Wups. Ich hab echt nicht mehr auf die Zeit geguckt. Gut. Okay, wir müssen noch verteidigen. Boah, das war ein Abenteuer. Ist ja der einzige Erstkampf drauf gerannt noch? Fuck you! Unglaublich. Da werden wir vor noch drin. Gut, dann beende ich mal die Folge ganz schnell. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.